darf nach über einem Jahr endlich wieder mit Publikum stattfinden. Doch wer im Amphitheater in Gelsenkirchen dabei sein will, muss schnell sein. Ticketverkauf startet? Fans können Flori endlich wieder live sehen. Der Ticketverkauf startet heute, 9. August, um 17 Uhr bei der Ticketagentur, Eventim. Durch die bestehenden Corona-Maßnahmen sind jedoch nur wenige Plätze verfügbar wie auch Florian Silbereisen gegenüber, meine Schlagerwelt, mit Bedauern kommuniziert. Leider können nur wenige Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort dabei sein. Montag ab 17 Uhr gibt es Tickets. Ich drücke allen die Daumen, die gerne in Gelsenkirchen mitfeiern möchten. Doch selbst das scheint keine Selbstverständlichkeit zu sein. Wie er weiter erklärt, wir haben alle gemeinsam dafür gekämpft dass wir auf jeden Fall unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen live und mit Publikum auf Sendung gehen können. Wir wollen damit auch allen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Bühne Mut machen, insbesondere denen, die in den vergangenen Monaten unverschuldet in Not geraten sind. Florian Silbereisen, wird Helene Fischer sein Überraschungsgast? Wer ein Ticket ergattert, bekommt möglicherweise die Chance auf einen epischen Moment. Eine Reunion mit Ex-Freundin Helene Fischer. Nach ihrem Überraschungsauftritt beim Schlagerboom 2019, der den 40-Jährigen zu Tränen rührte, wartet die Schlagerwelt nun gespannt darauf, ob sich Helene Fischer nach gut zwei Jahren Abstinenz mit ihrer neuen Single, Vamos Amate, bei Flori die Ehre geben wird. Spätestens am 14. August werden wir es erfahren. Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. Show an fünf verschiedenen Orten vorbereitet. 30 Jahre nach seinem ersten TV-Auftritt feiert Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. am kommenden Samstag mit der Schlagerstrandpartie, sein Jubiläum, und gleichzeitig seinen 40. Geburtstag, nach Motto der Show, die große Schlagerstrandpartie zum Geburtstag, endlich wieder live. Planung an fünf verschiedenen Orten. Auf der Seite des Amphitheaters Gelsenkirchen äußert sich Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. wie folgt über die Vorbereitungen zur Show. Bis zum Wochenende wurden Shows an fünf, verschiedenen Orten vorbereitet und geplant, um kurzfristig entscheiden zu können, wo die Show unter den aktuellen Bedingungen am besten realisiert werden kann. Das ist ein enormer fünffacher Aufwand für das gesamte Team, bei dem ich mich dafür mit großem Respekt bedanke. Wir haben alle gemeinsam dafür gekämpft, dass wir auf jeden Fall unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen live und mit Publikum auf Sendung gehen können. Gelsenkirchen, Berlin. Am Strand im Ruhrgebiet. Entertainer Florian Silbereisen, 40, feiert seine ARD-Schlagershow am kommenden Samstag in Gelsenkirchen, mit Publikum und prominenten Gästen. Der Ort für die Live-Show hatte lange nicht festgestanden. Die große Schlagerstrandpartie zum Geburtstag, werde nun auf einer Sandstrandbühne unter freiem Himmel im Amphitheater Gelsenkirchen produziert teilte Silbereisensmanagement der Deutschen Presseagentur mit. Noch bis zum vergangenen Wochenende seien Shows an fünf verschiedenen Orten geplant worden, um kurzfristig entscheiden zu können, wo die Sendung unter den aktuellen Bedingungen am besten realisiert werden kann. Andrea Berg, Beatrice Egli, DJ Ötzi und Jürgen Drews auch dabei. Wir haben alle gemeinsam dafür gekämpft.